Guten Morgen, oder? Peter, Morgen. Guten Morgen. <lacht> ah, wir sind im Tessin gelandet. Vor ein paar Tagen, vor ein paar Stunden haben wir noch bis daher Tiefschnee gehabt. Ja, Also, unterkannte Unterkante Obernippel, ja. oder? Ja, Tiefschnee ja. ja, heute. Richtig viel Schnee. Und die Acherfahrt war echt total entspannt, schneemäßig. Außer es hat sich in Mailand ein bisschen geschaut mit dem Verkehr. Da ist eine super Location bei der Kirche rum. Man sieht da gleich mal auf der Dörfchen und so. Total dürfen entspannt. Echt super sauber heute. Und das Wetter, ja, nur noch Bombe. Wetterbericht, wir bleiben jetzt acht Tage da, voraussichtlich, vielleicht verlängern wir noch. Und er sagt jetzt wirklich jeden Tag ja. Topwetter. Sicher, ich glaube es ist nicht ganz, irgendwann wird schon was kommen. Aber, Aber bis <lacht> Damit ging es für die beiden dann auch tatsächlich los. Erstmal durch ein paar Teerstraßen, dann werden die Gässchen immer schmaler. Und dann geht es irgendwann gemütlich auf Teerstraße und später eben auf Trail bergauf. Äh, Gerade wenn es so ein bisschen Trail uphill ist, zwischendrin, dann ist es natürlich immer super angenehm mit dem E-Bike. Das macht voll den Unterschied, weil man einfach Passagen, wo man sonst schon schieben muss, noch fahren kann. Und dementsprechend versuchen wir eben die Touren so zu planen, dass wenn ein bisschen oder zumindest ein bisschen mehr fahrbarer Trail uphill drin ist, dann versuchen wir es mit dem E-Bike zu legen. Wenn natürlich der Trail bergauf so schwer ist, dass man tragen muss, versuchen wir es mit dem bio zu machen. So, bergheil kann wir sagen, oder? Wir haben es geschafft. Wir haben lauter vor lauter quatschen und essen, gar nicht mehr die Jausen gefilmt. Heute hat es mal bei uns geben? Bei mir hat es Salami gegeben mit Brot. Und bei dir? Äh, Olivenfett, also Brot mit... Ja, mit nichts Käse. Mit, mit nichts Käse. Ja. Eigentlich immer das Gleiche. Ja, ja. <lacht> ist das einfachste am Berg und ein Haufen weiß Riegel. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben gar nicht so viel gequatscht. Schaut euch einmal das Panorama an, was man da oben hat. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und wenn man da raus schaut, sieht man erst einmal, was da für ein Dunst draußen liegt. Da hinten ist Mailand da draußen. Also da ist echt voll der Dunst und die geht am Vieche. Zurück an keine Schuhe, jetzt komme ich gar nicht mehr ganz die Vieche. Ja, dunke man habe rausgefunden, da ist eine Säule drin. Geil. Ähm, ja, da sieht man da um, ich gucke immer um. Oh, da ist eine Ralluche. Echt? Süß. Also wirklich krass. Da hinten sehe ich bis zur Dufa spitz du, du sogar großes großes Kino. Wir sind knapp auf 1700 herum. Da ist Staatsgrenze Italien, Schweiz. Und jetzt sind wir auf italienischer Seite, dann sind wir wieder auf Schweizer Seite. Also ein bisschen so heute sind wir ganz schön mal dunkel. Und ich bin immer nur fasziniert von der Gastfreundschaft von den Schweizer, weil mir sind aufgefallen, und ich habe gar nicht mehr aufgedacht, dass sie unten in Lugano auf der Zwarra an. an Output Ich Brauch. und dann hat der uns gleich gesagt: Ja, es gibt keine Vignetten, ist halt dann nett. Und dann habe ich gesagt: Geil, Fahrer gleich hat, Geil, geht jetzt Dann hat er uns noch umdrehen lassen und bei Dings. Und dann sind wir normal über die Bundesstraße eingefahren, weil für uns sind Vignetten-Brau nicht rentiert hat für die paar Meter. Und echt coole Sache, genau. muss ich muss cool, Total nett, also. ja. Noch Natürlich klappt auch beim Martin nicht immer alles auf den ersten Anhieb, wobei für die Filme, da macht er sich meistens nicht die Mühe alles mögliche doppelt zu machen, für die Fotos eventuell schon, ähm, da wird ihm jetzt so ein bisschen der Gipfel-Ehrgeiz gepackt haben, weil es ist natürlich schon cool mit einem guten Move zu starten und da lohnt sich es manchmal auch nochmal hochzuschieben. Das ist übrigens auch ein Tipp von uns an euch, wenn irgendeine Passage nicht klappt und ihr euch aber eigentlich wohl gefühlt hättet, dann probiert es auf jeden Fall nochmal aus, weil manchmal braucht man auch drei, vier, fünf Anläufe und auf einmal klappt es dann. Und das Witzige ist, wenn es dann mal geklappt hat, dann klappt es meistens, wenn man das wiederholt. Also wenn man mal wieder auf dem Trail ist, auch wieder. Und wohingegen, wenn man es eben nicht geschafft hat, dann geht man schon mit diesem blöden Gefühl wieder ran. Ah, das habe ich damals auch nicht geschafft. Dann wird es vermutlich leider auch wieder nicht klappen. Und von dem her lohnt sich das, tricky Passagen Passagen noch nochmal zu fahren. Wie geil ist das? Da unten fast ganz ein Gipfel. Da oben ist einfach die heute ähm, oder halt ja, vom Zug oder von der Bahn, was da Ja, Das ist halt einfach nur noch geil. Da oben ist der Gipfel, wenn wir zuerst waren. Und da unten ist einfach die Häuterstücke, bis du auffahrt. Wie geil ist Die, ist die Fahrt heute halt aber nicht, weil die richten es her, ich glaube das dauert nur länger, aber die machen das volle volle schön. Also da liegt kein Stor auf der Schiene, sondern das ist wahnsinnig wunderschön. Auch im Tersin sieht man, es ist noch früh im Jahr, das ist jetzt eben die Woche vor Ostern und es liegt doch noch einiges an Schnee in höheren Regionen und eben da wo es so ein bisschen reingeschoben worden ist. Beim Weg ist ja immer das Problem, da schiebt der Schnee rein und füllt den Weg natürlich auf und dementsprechend bleibt er dann umso länger liegen, aber wie ihr seht, ist es schon alles gut machbar. Die paar Passagen im Schnee drin sind ja auch immer witzig, solange es nicht zu kalt ist und auch bei Martin und Vicky war es schon richtig schön warm. Und im unteren Bereich ist dann auch alles schneefrei und super, super trocken. Der Trail sieht wirklich richtig spaßig aus. Ich blende euch jetzt gleich mal Musik ein, weil zu viel kann ich euch dazu ja eh nicht erzählen. Aber ich kann euch nur sagen, dranbleiben lohnt sich, denn da kommt noch einiges an Fahrspaß. Bella Vista, schaut gesagt das Ist zwar ein bisschen der Dunsteicher zu machen, äh, aber haben wir einfach. Also wirklich ein Wahnsinn. Und da hinten fahren wir dann um und da ist dann unsere Zukunft noch. Und wir haben jetzt ewig viel Trail. Also es war jetzt schon ein sehr lange Stück da. Es war brutal. Ja, Richtig flowig. Und super zum Kennenlernen der Berge. Also man kann gleich anchecken, wie hoch. Die Schneelog ist und, und wie es ausschaut, und da ist für den Eindruck von der Gegend echt eine super Sache. Werden äh, wir haben natürlich im Block auf veröffentlichen, denn und auf Kommode. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir da noch eine gute Varianten finden. Chicken. Schauen wir. Ja. Meine Zähne haben sie wieder voll den Pflaumen. Der Trail ist zu Ende und jetzt gibt es noch ein paar coole Gassen für euch. Wer ganz gut aufpasst, der wird zum Schluss eine Brücke erkennen, die am Anfang auch schon eingeblendet worden ist. So schließt sich der Kreis. Das war Tag 1 von 8. Die anderen 7 Tage folgen natürlich auch noch wieder einschalten. Lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!